Mein Engagement von der nationalen Normung ist wichtig, weil hierüber die Verbindungen auch zu den ganzen anderen Firmen, die wir stark aus Entwicklung her betreuen, entscheidend gefördert wird. Der internationale Schritt ist jetzt das nächste, einfach um genau dieses Level nochmal weiter auszubauen und, wie vorhin schon erwähnt, über den Tellerrand wirklich hinauszusehen. Mein Engagement in der nationalen Normungsarbeit ähm, ist wichtig, weil wir im Bereich Haushaltsgeräte tätig sind und diese stark von den Normen abhängig sind und auch alle Normen erfüllen müssen. Zusätzlich ist die internationale Normung auch wichtig, um dort die Geräte gut platzieren zu können und ähm, hier auch der, die Normungsarbeit weiterzubringen und den neuen Technologiestandard selbst mitsetzen zu können. Ja, für mich persönlich ist es, glaube ich, wichtig, um äh, Kontakte zu knüpfen, äh, zum Teil zu, mit einem Startup up eben äh, vielleicht auch zu etablierten Unternehmen Kontakte zu knüpfen, die unter Umständen dann zum Kunden werden irgendwann vielleicht mal. Ähm, das ist ein persönliches, eine persönliche Geschichte. Ich sehe aber auch noch etwas Weiterreichendes darin. Ähm, Normung führt zu, zum Abbau von Handelshemmnissen und äh, es ist, glaube ich, weitläufig bekannt, Handel bringt Wandel.